Ja, dann gehen wir das ganze Thema mal praktisch an. Wir gehen dazu auf die Seite sqlvariant.org. Wir sehen hier, die Webseite ist in drei Bereiche unterteilt. Schauen wir uns erstmal die Dokumentation an. In der Dokumentation ist der Editor erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie das aufgebaut ist. Dann haben wir das Autorenwerkzeug. Im Autorenwerkzeug ist möglich, selber Datenbanken beispielsweise zu erstellen. Und bei, dem SQL, bei den SQL-Befehlen, hier sind die Befehle aufgeschlüsselt, die hier auf der Webseite möglich sind. Und zwar entsprechend dann, wie sie aussehen, was sie genau machen und als Beispiel, wie so ein Ergebnis dann aus einer Abfrage beispielsweise aussieht. Hier können wir immer zurückwechseln und schauen uns das Autorenwerkzeug an. Das sieht so aus, also hier in dem Bereich kann man dann selber eine Datenbank erstellen. Und ähm, dazu auch entsprechend auch Aufgaben, Filteraufgaben sich ausdenken. Das ist aber mehr so ein Werkzeug für die Lehrer dann. Dann gehen wir wieder zurück und jetzt gehen wir in den Editor. Der Editor ist ähnlich wie Scratch aufgebaut. Das heißt, die Befehle sind hier als Blöcke vorhanden. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann habe ich diesen Befehl hier drinnen und muss den Befehl praktisch hier nicht, hier in den Editor reinschreiben. Auf der rechten Seite sehen wir dann noch so Registerkarten, also hier wenn man zum Beispiel dann irgendwas abfragt, dann hat man hier die Ergebnisansicht, ähm, dann ist hier noch mal die Aufgabe, wenn eine Aufgabe überhaupt äh, miteinander verknüpft ist, dann das Schema der Datenbank und hier haben wir noch einen Formularbereich. Ja und dann legen wir gleich los.